Willkommen zu Tag 2 der Bike Transab. Heute geht es von Silian nach Bruneck und zum Schluss kommt ein richtig cooler Trail vom Kronplatz. Und äh, ja, ich habe schon altbekannte Mädels gefunden vom letzten Jahr. Wie geht's euch? Gut. Cool. No. Ja, den Startplatz gewonnen habe ich gehört. Ja, genau. Ganz kurzfristig am Donnerstagabend um 21:30 Uhr haben wir erfahren, dass wir mitfahren. Das ist mal spontan, würde ich sagen. Super cool. Viel Spaß, haut rein. Ja, danke. Und ja, hier ist diesmal echt ganz schön was los. Ich habe es in Block B geschafft, deswegen bin ich jetzt mitten im Getümmel. Mal sehen, wie sich das auf der Strecke bemerkbar macht. Enjoy the und damit geht's schon los! Impuls auf dem Radweg entlang, das ist auch immer ein Megabild, finde ich. Es, es geht los! Sind wir fit, Frank? Ja. Perfekt. Oh, jetzt müssen wir den guten Herrn da vor uns mal interviewen. Marc, wenn du auf meiner Höhe bist, hast du nicht trainiert? Guten Morgen. Guten ich hab Morgen. Trainiert, aber die ersten zwei Tage geht es langsam an. Ah, okay. Ja, mega gut. Das machen wir auch so. Was ist dein Ziel? Ankommen? Ankommen und ja, so Mittelfeld wäre schon ganz schön in der Klasse. ne? Sind also ich auch im C-Block, oder? Ja, ja, genau. Ja, genau. Ja, aber aber Mittelfeld so. da wäre schon super. Wär schon gut. Fürs erste Mal. Oh, jetzt Mal sind, alles die, gut. sind die Stresser unterwegs. Wer bist du? <lacht> Menschenskinder. Wirtschaftsgruppe finden ist immer schwer. Ja, das mit der Gruppe hat sich jetzt auch wieder erledigt. Weil es geht nämlich bergauf. Manchmal ist es einfach zu eng nach dem Start und dann sieht das so aus. Aber macht nichts. Wir werden heute doch genug radeln. Von dem her sind wir dankbar. Für ein bisschen mehr Luft würde ich sagen. alles schieben. Was sind deine Ziele für die Tour? Ankommen. Ankommt. Sehr und Immer gut. in der Zeit ankommt. Perfekt. Und wenn ich dich sehe, dann glaube ich, hoffe ich in der Zeit. Dann wird bereiten. schlimm. Und dann rollt das Ganze auch wieder. Yeah, Girl, fun. Fun? Yes, have fun! Day. Yeah! Nice day. Zähl mal, wer du bist. Ich bin der Lukas. Wo kommst du her? Ähm, aus Oberbayern. Habe ich am Nachnamen gesehen? <lacht> Ist der so oberbayerisch? Ja, kennst du unseren Kanal? Welchen Kanal? Uh! Freeride Inc. Austria. Äh, doch, den kenne ich. Den kennst du? Klar. Gut. Hast du trainiert? Mal, ja, schon. Mehr mal, mehr mal weniger. Mehr mal weniger, okay. Perfekt. So, eine Dame. Wer ist das? Die? Die Sarah. Die Sarah. Hello. Mensch, Sarah, sag ja. mal. Wenn du mich siehst, dann bist du nicht fit, oder? Ja, ich bin das Schlusslicht. Das ist okay. Das ist okay, perfekt. Das, ich fahre lieber langsam am Anfang. Ja, ich auch. Viel besser hier. Sehr gut, das, das freut Spaß. mich. Wir bleiben bei dir. Schön. Warum machst du heute nur zwei Tage, oder die bei der Tour nur zwei Tage? wenn ich zwei Tage verschwinden konnte. Machst du richtig so, ich muss die ganze Woche fahren. Oh, da wird vorgefahren. Gleich nochmal. Where are you from? Holland. Holland, oh my god. Team Unwald mit. Yeah. Mega gut. Uhuhu. Die Luft reicht noch dafür. Nein, bei mir auch nicht. Bei mir auch nicht. bin Morgen, ich wünsche dir eine schöne Tranzale. Vielen Dank. Bis später. Was? Was für ein Blick! Und damit ging es ab auf die erste Abfahrt. Der erste Abfahrt war nicht so lang, ich glaube so um 400 Höhenmeter. Hier ist jetzt schon wieder so rauf, runter, rauf, runter. Puh. Aber er wird nicht langweilig. Mega Stimmung bei den Band Babys wie immer. Nach dem Auf und Ab geht es jetzt hier wieder am Bach entlang. Sehr idyllisch und schön. Wie gefällt es dir? Gut, gut. Warst du schon öfter dabei? War schon englisch? Your first time attraction? No, second time. Second time. Great music. Yay, yeah, thank you. Stell dich mal kurz vor, wer du bist. Marian. Woher? Weiz. Warum fährst du heute hier mit? Ziel erreichen. So. Das Ziel erreichen, so, perfekt. Dann viel Glück. Ja, gleich. Fahren. Wir trinken ein Bier in Riva. Oh, ich habe nichts mehr mit Bier. Oh. Hitler. Hitler. Heute im Mittelfeld, eine schöne Ruine, Frank ist hinter mir, Frank, the Hopp, hopp, hopp! Und die nächste Windschattenstrecke und ich habe einen Zug. Yes. Hier ist immer noch Windschattenfahren angesagt. Und ich habe auch immer noch einen Zug. Ja. Yeah. So, ich bin immer noch hinter den fliegenden Fallen. Ne? Uh. Jetzt haben wir so ein bisschen auf und ab im Trail. You like it? Yeah, yeah. Ja. ja Ja, ja, ja. Ja, bewegt. Euer Mainz. V1. Ja, ja, ja. Hey, baby. <lacht> ich, Ja, ja. Ja, ja. Ja, bei der V1. Das das hab ich habe meine Windschattengruppe weggefahren. Jetzt habe ich gerade ganz schön gelitten. Aber jetzt habe ich wieder ein paar. Mit also schon. Das Interview mit dem Rescue-Team. Servus. Könnt ihr mal meine Frau aufhalten? Weil die keine ist zu Frau. schnell, oder? Wir sind für dich zuständig, aber so. für deine Frau, die ist sonst auch zu schnell geworden. Ah, okay, ja, perfekt. Wir wollen ja, so, das ah, mit der Flasche? Auf. Die Flaschen stehen hier, also hier. Neueste Strategie. Einfach äh, die erste Rast hinter uns lassen. Schnell was essen. Los geht's. Unterwegs essen, richtig. Wir schrauben uns jetzt gerade rauf Richtung Sella und später geht's dann nach Ulang runter und dann der finale Riesenanstieg zum Kronplatz. Ulang. Hey. Hey. Hey. Hey. Und da vorne sehen wir schon den Kronplatz und natürlich haben wir nicht nur den langen Appel rauf und dann auch den coolen Trail wieder runter. Woher sind Sie? Ich bin aus Brasilien. Perfekt. Und wir sind hier in Transalp. Wir sind ein wenig. 7 days? Ja, wir gehen. Nice. In Brasilien haben wir die beste Mädchen in der Welt. Oh, danke. Ich habe das gehört. Deutschland hat die beste Bier. Die beste Bier, ja. Yeah. Der Alex aus dem... Schwarzwald, Freude Sehr gut, wen willst du grüßen? Meine Frau natürlich. Wie die ist nicht dabei? Nee, die ist zu Hause, passt oh. aufs Haus, auf den der Hund. Und auf den Liebhaber? Nein, Spaß, ja. Alex. Also, viermal umzogen, immer noch der gleiche Postbote. Schön bergauf und bergab. Das liebt die Petra. Kurz vorm Kronplatz. sie wird es dann die Hälfte haben bestimmt. Wir waren schon wieder im Abhill jetzt im Gelände. Und jetzt geht es wieder ein Stück weit runter. Oh. ein Glück. Wobei mir aufgefallen ist, dass ich mich im Gelände abhüll. Im Vergleich zu den anderen gleich dazu. Und auf der Straße, witzigerweise, das Verhältnis schwer. Was für eine geile Gerade. Feine Abkühlung, der Wind. Und ich denke, das vor uns ist Olaf. Vor uns der Kronplatz. Und da müssen wir noch hoch. Wie läuft's? Yes! <lacht> Mit Blick auf die Dolomiten lassen wir gerade die Kronplatz-Talstation hinter uns. Und nur damit ihr seht, ich bin nicht alleine unterwegs. Sind schon immer wieder welche da. Jenny, wie geht's dir? Ja gut, danke. Erstmal erste Mal dabei? Ja, das erste Mal. Aber Was? nur die ersten zwei Ah. Also heute schon wieder letzter Tag, siehst du sein. Ja. Schade. Aber cool, oder? Ja. Long, but final climb for today. How are you? Hallo. Hallo. Wie geht's dir? Ja, wie fühlst du dich? How are you? What's the feeling? Ja, so yeah. Es startet gerade auch ein bisschen mit Regen. Ja. Wir werden sehen. So, mittlerweile regnet es aber es ist ganz fein. Wetterbericht von Jan war präzise. Um 12 hat er gesagt. Ja, ja. Jetzt ist es 12. Wetter des Odenwilders, Jetzt geht es los. 10 oh, je, je, je. Grad und Regen. Nur das Gewitter, aber die Dolos schauen trotzdem geil aus. Mittlerweile hat sich schon so ein bisschen eingeschifft und wir sind hier auf einem relativ zackigen Uphill, vor allem mit den nassen Wurzeln. Aber geht schon, oder? Perfekt, British Weather. Jetzt erzählen sie mir plötzlich alle, dass sie Heimvorteile haben. Ach ja. Liquid Sunshine, ihr habt gehört. Leider geil. Und bei dir so? Hard. Hard. Bei mir auch. Schaut mal, wer vom Start wieder da ist. Mitten im Gewitter haben wir uns wieder. sind wir direkt bei der Auffahrt auf den Furkelpass. Regen ist echt ganz fein soweit. Nur der nasse Trail. Der macht mir keine Freude. Wie geht's dir? Geht schon, danke. Sehr schön. Das erste Mal dabei oder schon öfter? Das erste Mal. Und taugst du soweit? Gibt's gut. Ich gestern habe ich Krämpfe gekuppt, aber heute ist es besser. Sehr schön. So kann es doch weitergehen. Oh la la, es regnet und donnert und wir haben noch 800 Höhenmeter. Auch im größten Ring. <lacht> Mega! 4K Pass 1789 aber auf 2,2,50 oder so. Ein bisschen Hammer, also schon noch. V2! Ja, es hat sich ganz schön eingeregnet und es gewittert auch immer noch. Also ich glaube ehrlich betrachtet, das ist so ein Wetter, wo man alleine nicht mehr Richtung Gipfel fahren würde. Es ist nicht ganz örtlich, also es passt schon, aber so lala. Ja, die Kühe sind auch da und entspannt, aber äh, ich denke, da wirst du auch und wieder mal eine. Naja, jetzt haben wir noch so 2,5 Kilometer, ich glaube auch nur noch so 250 Höhenmeter, absehbar, aber ich bin auch nicht böse, wenn es jetzt dann in den Trail geht. Heute sind es so 2,5, also weniger wie gestern. Panorama ist weg. Das ist jetzt das, worauf wahrscheinlich ein paar gewartet haben. Ich fahre noch ein paar Schienen schon, aber es ist hart. Jetzt wirklich die letzten Meter auf den Kronplatz und heute kein Panorama. Morgen kommen wir nochmal hoch, da haben wir dann sicher wieder Panorama und jetzt geht's bald ab in den Trail. So Kronplatz 2275 und die Kamera hat mich gerade geärgert, deswegen eier ich hier so komisch rum. Juhu. So, Rennabbruch. Entweder man kann jetzt mit der Gondel runterfahren oder die Straße. Wir fahren natürlich den Trail, würde ich sagen, weil dafür sind wir ja auch hochgestrampelt. Verlieben, wett! Aber natürlich trotzdem schöner als wie die Straße in meinen Augen. Ja, schade. Trotzdem ist das jetzt natürlich voll die Party gewesen. Aber hilft gar ja nichts. Ich bin gespannt, ob die Jungs dann überhaupt noch hoch müssen. Oder ob der Abruf für die dann direkt bei der V2 ist. Dann sind die vielleicht mal vor mir da. Anscheinend ist die Etappe abgebrochen. Jetzt closed. So. Oh no. Oleg, Oleg, du bist auf Video. Wer gerne Trails fährt und noch nie am Grundplatz war, der sollte sich mal überlegen, denn es gibt einige richtig, richtig coole Strecken. Und das ist nur eine davon. Like okay. den Hasengatt da rumzuschwemmeln lassen. Und ich muss echt zugeben, meine Hände sind abgefallen. Nie, nie, nie sozusagen. Aber jetzt ist es wirklich nicht mehr so gemütlich. Naja, der Trail muss irgendwie trotzdem sein, sonst wird man denn sonst hoch. Wenn es schon einen gibt, muss man den ja auch nutzen. Achtung, rechts, ich komm von rechts. Oh ja. Wenn euch kalt ist, kann ich aber nur raten, besser den Trailer als wie die Schotterstraße, weil auf der Schotterstraße wird es dann noch kälter. Trail, ja, viertel seiner Zunge als Vögel her und solange man ein bisschen arbeitet, ist es natürlich wärmer. die da mal gar nichts tun muss. Leider wurde das Rennen abgebrochen und jetzt fahren wir nach <lacht> <lacht> Weil es für euch jetzt wahrscheinlich ein bisschen verwirrend ist, Nico und Franki waren nicht ganz so schnell, deswegen sind die überhaupt gar nicht bis auf den Kronplatz hochgekommen, sondern die okay. wurden schon bei der V2 zurückgezogen. Und da war eben Rennabbruch für die, dann sind die einfach nur die Straße zurückgefahren und ich war schon am Grundplatz oben, als das Rennen abgesagt worden ist, deswegen konnte ich noch den Trail fahren. Hey. Hey. Wie ihr seht waren einige Teilnehmer im Trail. Ich finde es richtig cool, dass da so viele den Trail als Abfahrt gewählt haben. Allerdings wäre es auch perfekt gewesen bei gutem Wetter, weil ihr seht, es ist trotzdem keine Teilnehmerdichte mehr. Wenn die guten Abfahrten zum Schluss kommen von den Kappen. dann ist immer Freiheit und Platz zum Fahren, natürlich Boah, okay. Wenn ich die Wurzeln vorher gesehen hätte, hätte ich sie nicht gemacht, aber ich habe es nicht gecheckt. Ging easy. Glück ja. Jetzt mal einen Zwischenstand, wie ich ausschaue. Das ist einfach das Gras in den Alpen gestern noch schier verschwitzt. Also, da echt krass heiß und heute ist es wirklich ganz schön kalt. Äh, ja, aber je weiter man runterkommt, desto wärmer wird es natürlich und von dem her wird es schon. Kommen. Keine Sorge, ich bin schon bis zum Ende durchgefahren, unten hat es noch richtig Spaß gemacht, da waren die Putzen dann voll warm und es hat so gespritzt und es war gut, aber genauso dreckig, deswegen habe ich irgendwann abgeschaltet, weil mein Akku ist schon auf orange und ich möchte euch ja gerne noch mit ins Ziel nehmen. Da ist die Zieleinfahrt in Bruneck! Und hier ist auch die Temperatur wieder ganz erträglich, zum Glück. <lacht> So, da sind auch schon die Scotty. Yeah, ja, geschafft. Hello. <lacht> Super. Und ich gebe jetzt gleich mal meinen Rad ab, weil das muss dringend zum Waschen. Die werden sich freuen. Ach, ja. Ich bin den schnell gefahren. <lacht> Ach ja. Ach, ich friere nicht alleine, glaube ich. Hattest du das gemacht? Ah, ja, geht ja, mal, aber Nicht ja, jeder. Du... Ab, ja, ja. ja, ja, ja. den... Nicht alle haben das gemacht. Da. Nein, nein, man sieht aber gleich, wer es gemacht hat. <lacht> aber der war super. super. Der war super. Vermutet, <lacht> meine Jungs sind gar nicht mehr hochgefahren auf den Kronplatz. Da, was heißt wuhu? Bist du angekommen? Ja klar. Cool. Mit Trail. Alles erledigt. Warst du haben Erster? In, äh, hier oder ich? Nee, ihr wart, glaube ich, Erster. Aber die haben ja den, den Grundplatz ausgelassen. Nein. Natürlich. Wir sind unten entlang gefahren. Ja, ich sag ja, die ja. haben den ausgelassen. Ihr seid nach der V2, sind die nicht mehr hochgefahren. Wir haben aber darüber den Trail nicht mehr.